Hey Leute, Oliver Schirmer hier. Ja, in diesem kurzen Video möchte ich kurz ein paar Änderungen von Empower Network eingehen. Und zwar gab es eine Änderung bezüglich des Marketingplans und äh, früher war es ja so, wenn du eine Person gesponsert hast, das hier was du, dann hast du die erste Person, zweite Person, dritte Person, vierte Person, fünfte Person, sechste Person und dann eben weitere Personen gesponsert. Und jetzt war es... So, wenn du die erste Person gesponsert hast, dann verblieb die Provision bei dir. Hattest du die zweite gesponsert, dann ging die Provision an dir vorbei zu deinem Sponsor. Das gleiche ist passiert bei der vierten Person und bei der sechsten Person und dann jede weitere Fünfte, also Person 11, Person 16, ging dann eben auch die Provision an deinen Sponsor. In Zukunft wird es so sein, dass wenn du die erste Person sponserst, dann verbleibt die nicht bei dir, sondern die verbleibt beim Sponsor. Das gleiche gilt für die dritte Person, geht also auch die Provision an dir vorbei und die fünfte. Dafür bleibt jede zweite Provision eben bei dir und dann eben auch, wie gehabt, jede fünfte. Also es wird quasi einfach nur, ich sag mal, immer die Person 1 mit Person 2 getauscht. Empower Network verspricht sich dadurch eine bessere Duplikation in die Tiefe und ich finde diese Änderung sehr gut, weil sie nämlich eins bewirkt. Die ganze Zeit war es so, dass man immer drauf geschaut hat, eine, eine ziemlich ähm, breite hinzubekommen und ähm, ja, wenn jetzt eine Person eine neue Person gesponsert hat, war sie ja mit ihren Kosten quasi äh, ja, gedeckt. Und viele haben dann einfach gedacht, okay, ich warte mal, was jetzt meine Downline macht, was passiert. Und viele wurden dann halt auch einfach inaktiv. Und ähm, ja, und jetzt ist es einfach so, durch das, dass die erste Person ja zum Sponsor geht, ist es so, dass man halt eben mindestens schon mal zwei braucht, um äh, ja seine Kosten eben halbwegs zu decken. Und dadurch hat der Sponsor ein Interesse in die Tiefe zu arbeiten und somit ähm, auch eben ja der Gesponserte den Vorteil, weil beide versuchen natürlich ähm, der, der Sponsor versucht natürlich ähm, nach unten die Leute maßgeblich zu unterstützen, dass auch dort dass es dort auch vorangeht und der Gesponserte hat natürlich auch ein Interesse schnellstmöglich zwei Leute ins Geschäft zu bringen wie ich finde eine sehr sehr gelungene Änderung und ähm, ja ich verspreche mir dadurch dass hier auch ähm, ja gerade wieder bei Power Network auch richtig die Post abgeht ähm, was ja sowieso die ganze Zeit schon der Fall ist aber ähm, das wird noch mal einen richtigen massiven Schub nach vorne bringen bin ich mir ganz ganz sicher die zweite Änderung die betrifft die Produktwelt und neue Partner und zwar war es ja bisher so du, es gibt ja fünf beziehungsweise ähm, vier Hauptprodukte und zwar haben wir einmal das für 25 Dollar ähm, das Viral-Blocking-System. Für die 100 Dollar haben wir das den Inner Circle, also das Audio-Coaching. Dann haben wir für 500 Dollar das Costa Rica Intensive. Entschuldige bitte die Schrift, aber manchmal ist es mir hier mit der Technik ein bisschen schwierig. Dann haben wir die 15K-Formula und die für 3000 500 Dollar das, den Masterskurs. Und ähm, diese fünf Produkte sind ja so die Hauptprodukte. Und wenn man die alle auf einmal macht, dann geht man sozusagen All-In. Und im Power Network fördert jetzt diese Personen, die jetzt neue dazukommen, wenn sie All-In gehen. Das heißt, wenn man diese ganzen Produkte macht, hat man ja bisher 5125 US-Dollar ähm, ja, berappen müssen. Und in Zukunft wird es so sein, dass, wenn jetzt eine neue Person startet bei einem Power Network, hat sie drei Tage, okay, muss man noch mal kurz wegmachen, hat sie drei Tage Zeit, folgendes Angebot anzunehmen, und zwar bekommt sie, wenn sie all in geht, einen satten Rabatt, und zwar zahlt sie dann für alle ähm, fünf Produkte 2900 97 US-Dollar. Wenn die Person in dem Zeitraum das Angebot annimmt, gut, wenn nicht, hat sie weitere vier Tage Zeit, sich zu entscheiden, das ganze Angebot für 3.997 Dollar anzunehmen und hat eben dementsprechend einen satten Rabatt und der Sponsor kann natürlich ähm, ja ich sag mal höhere Umsätze auch generieren und so auch natürlich gut, wenn du neue Leute ins Geschäft bringst und das ist natürlich ein satter Rabatt diese Änderung tritt ähm, wenn ich es richtig verstanden habe ab Montag in Kraft ähm, für alle die die schon ähm, ja hier anteilig welche Produkte im äh, erworben haben egal jetzt mal welche und wie viel, die bekommen, wenn ich das richtig verstanden habe, eben ja gewisse Angebote, die eben anteilig ähm, runtergebrochen sind. Also schau am besten am Montag einfach mal im Laufe des Tages in dein Backoffice und ähm, schau, für wie viel Dollar du deine Produkte eben erwerben kannst. Und dann musst du einfach nur für dich eine Entscheidung treffen, ähm, willst du mit Empower Network Gas geben, willst du äh, Empower Network ähm, als passive Einkommensquelle nutzen. Willst du, willst du das Ganze aufbauen, dann macht es natürlich Sinn, sich dementsprechend zu positionieren. Aber das muss jeder für sich selbst entscheiden. Ich wollte jetzt nur kurz dir diese zwei Änderungen mit auf den Weg geben. Ich hoffe, das ist mir gelungen. Entschuldige bitte, dass meine Schrift nicht immer die schönste ist. In diesem Sinne wünsche ich dir ja eine gute Entscheidung. Wenn du Fragen hast, stehe ich dir natürlich immer gerne zur Verfügung. In diesem Sinne alles Gute, maximalen Erfolg, euer Oliver Schirmer. Ciao, ciao.